Ich bin Fenja Tapper, Ihr neues Gesicht im Hörsinn-Team in Neu-Isenburg und ich zeige Ihnen heute einmal, wie Sie Ihre Hörgeräte selbstständig reinigen und fliegen können. Als erstes haben wir hier einmal Ihr Hörgerät. Wir nehmen immer das Hörklar, was Sie auch bei uns bekommen können, und ganz normale Zeber- oder kleenex So. Dann sprühen Sie einfach etwas von diesem Hörklar auf das Tuch und können damit dann Ihr Hörgerät abreiben sowohl das Gerät als auch die Zuleitung und dann eben auch den Teil, der im Ohr dann drin sitzt. Des Weiteren können Sie die Filter wechseln. Hier vorne dieses kleine Hütchen kann man einmal abnehmen und darunter finden Sie diesen kleinen weißen Filter. Sollten Sie einmal das Gefühl haben, dass Sie nicht mehr richtig hören können, liegt es meistens daran, dass sich dieser Filter zugesetzt hat. Sie können bei uns neue Filter bekommen. Immer in so eine Achter Schachtel. Da sind so kleine Stifte einmal dann drin. Auf der einen Seite sehen Sie einen kleinen neuen weißen Filter, auf der anderen Seite ist ein kleiner Haken. Diesen können Sie einmal vorne in den alten Filter hineinstecken, rausziehen, einmal umdrehen und dann den neuen Filter dort vorne wieder hineinstecken. Dann setzen Sie einfach nur das kleine Gummihütchen dort vorne wieder drauf. Darauf achten, dass es auch wieder schön fest sitzt. Und dann haben Sie einmal den Filter gewechselt. Viel Spaß beim Hören!